Guten Tag, mein Name ist Dr. David Wilchford und jetzt kommt noch ein Tipp, wie Sie die Stärken in Ihrer Beziehung im Blick behalten können. Ich habe einmal ein provokantes Argument für die arrangierte Ehe von einem indischen Kollegen gelesen. Er plädierte dafür, die traditionelle Methode der arrangierten Ehe, der Liebesehe, den Vorzug zu geben. Er hatte dafür eine sehr anschauliche Argumentation. Also er schrieb in etwa, ihr im Westen fängt die Beziehung an wie ein heiß blubbernder Kessel. Nach kurzer Zeit wandelt sich das aufregende Blubbern in ein flaches, kaltes Wasser. Bei uns in Indien andererseits gehen wir in die genau entgegengesetzte Richtung. Wir fangen mit milder Wärme an. Und durch das gemeinsame Meistern der natürlichen Herausforderungen des Zusammenlebens, erwärmt sich der Kessel schrittweise, bis er zu einem stabilen Blubbern kommt. Ich muss sagen, da ist was dran. Doch so einfach gebe ich unsere schwer schwererrungene Freiheit von traditionellen Zwängen nicht auf. Mein Kollege beschreibt ganz richtig, wie es oftmals abläuft, aber nicht, wie es ablaufen muss. Es ist richtig, dass die anfangs heiße Liebe abkühlen kann und es leider auch öfters tut. Aber wenn man von Anfang an darauf achtet, der Beziehung regelmäßig neue Wärme zuzuführen, kann man den Kessel immer wieder aufs Neue zum Blubbern bringen. Stimmt, ein Paar, das durch die Vernunft der Eltern oder der Gesellschaft zusammengeführt wurde, kann durch gemeinsame positive Erfahrungen oder auch durch gemeinsam gemeisterte Herausforderungen ihren Kessel zur heißen Liebe bringen. Hm. wenn ich mir das genau überlege, beide Paare müssen eigentlich das gleiche tun, auch wenn sie unterschiedliche Ausgangsbedingungen haben. Äh, denn ich bin mir sicher, dass mein indischer Kollege nicht widersprechen würde, dass auch eine optimal arrangierte Ehe, wo alle äußerlichen Bedingungen perfekt passen, nicht zu einer blubbernden wird, wenn die beiden nicht ihre schönen Momente miteinander teilen oder ihre alltäglichen Herausforderungen nicht als Liebespaarmeister. Deshalb, egal wie Sie und Ihr Partner oder Partnerin Ihre Beziehung begonnen haben, heiß oder vernünftig, Ihr Weg zu einer geglückten Beziehung ist der gleiche. Täglich einen Liebesmoment als Love Graffiti festhalten, ist die beste Methode, die ich kenne, um das Glücksgefühl in der Beziehung zum Köcheln zu halten oder dazu zu bringen. Auf couplecoaching.de erfahren Sie dazu alles weitere. Und wenn Sie zusätzlich durch meine Videos zu einer konstruktiven Sichtweise in Ihrer Beziehung geführt werden wollen, brauchen Sie nur diesen Kanal zu abonnieren.